Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Reise durch die Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und jetzt beschäftigen wir uns mal damit, was sind eigentlich Smart Cities? Das smart City ist ja so ein Begriff, der die ganze Zeit schon immer umhergeistert in den letzten Jahren. Irgendwie soll es da um neue digitalisierte Ansätze gehen in der Stadt, in der Stadtgesellschaft, im Stadtleben, aber was bedeutet das konkret? Was ist eigentlich smart? Wir betrachten das, tatsächlich genau diese Frage, was soll eigentlich smart sein? Was ist das? Was ist der Plattformgedanke dahinter? Wie kann man den eigentlich in so einer Stadtgesellschaft umsetzen? Und was sind die Anwendungen, die dahinter stecken? Und warum ist eigentlich ein Stadtwerk ganz besonders prädestiniert und ganz besonders gut dafür geeignet, so etwas zu organisieren? Und genau damit auch als Beruf noch Geld zu verdienen. Und schauen wir uns erstmal an, was, was könnte eine Smart City eigentlich sein? Es bedeutet im Großen und Ganzen, die Daseinsvorsorge als zentrale Aufgaben der Stadtgesellschaft und des Stadtwerks in das 21. Jahrhundert zu heben und eben genau diese Digitalisierung, diese Vernetzung, diese Technologien, die wir jetzt haben, hier anzuwenden, um eben genau diese Daseinsvorsorge zu optimieren. Also all das, was ähm, Grundversorgung ist, all das, was... Services sind, die im Alltag in der Stadt angewendet werden, dass genau die eben mit den Mittel des 21. Jahrhunderts verbessert werden, effizienter werden, komfortabler werden. Das ist also im großen Ganzen die intelligente Vernetzung von ganz vielen Aspekten wie Daten, die auch aus Sensoren kommen, Prozessen, das ist jetzt nicht nur ein technologischer Prozess, das ist auch einfach ein Verwaltungsprozess im Bürgerservice, das ist die Vernetzung von Menschen, von Personen, von Bürgern, von Unternehmen und Unternehmern, von der Verwaltung, von der Infrastruktur, damit natürlich auch vom Stadtwerk und auch vom Nahverkehr und anderen Aspekten. Mit dem Ziel von Vereinfachungen oder Verbesserungen. Ja, also wirklich äh, die Sachen anzusprechen, die den Menschen interessieren im Alltag und das ist Komfort, das ist Geld, das ist Vereinfachung, das ist Sicherheit. Ja, ganz viele Sachen, die ganz tief im, im eigenen Leben irgendwie verankert sind, die in Aufgaben der Daseinsvorsorge jetzt optimiert werden soll. Das kann passieren durch technologische Angebote. Ja, also tatsächlich, dass man sagt, wir haben jetzt hier irgendwelche intelligenten Geräte, die irgendwas Tolles machen oder es gibt jetzt eine App, mit der man äh, perfekt durch die Stadt navigiert wird. Also allein schon nicht nur so eine Google Maps Navigation, sondern auch mit den Hinweisen, hey, hier ist ein Bäcker, der hat heute ein tolles Angebot für dich. Wenn du mit der App hingehst, kriegst du dieses Angebot. Oder ähm, kriegst du halt eine Frühstückszeug, das ist ein so günstiger. Keine ja. Ahnung. Oder äh, wir haben hier die Vernetzung von äh, den Nahverkehrsmöglichkeiten äh, mit noch äh, den, den Carsharing oder White Sharing angeboten äh, in Vernetzung mit noch irgendwelchen anderen tollen Sachen, die dann eben äh, bisher so noch nie vorhanden waren. Ähm, der Sicherheitsgedanke, der zum Beispiel aus einer intelligenten Beleuchtung kommen könnte, wo es ja nicht darum geht, Energie einzusparen, also nicht nur dann leuchten zu lassen, wenn man es braucht sondern Licht dann zum Beispiel aufdüngen zu lassen und stärker werden zu lassen, wenn wir uns in sicherheitsgefährdeten Gebieten bewegen und dort aber tatsächlich gerade Leute langlaufen. Also praktisch auch wirklich nutzensorientiert diese Technologien einzusetzen. Komfort erhöhen, einfach dadurch, dass man Informationen direkt auf die Hand bekommt, in der App, hat, die man sowieso verwendet. Oder ähm, auf eine irgendeine Weise zur Verfügung gestellt werden, auch durch intelligente ähm, Informationstafeln und Spiele, die äh, am Marktplatz oder am stehen. Solche Dinge kann man sich darunter vorstellen. Ähm, was sind die konkreten Anwendungen, die jetzt dahinter stecken und die man hier anwenden kann? Ich bin stolz darauf hinaus, dass im Großen und Ganzen ein Digitalisierungsschub im Quartier geben das Quartier ist ja nun mal die Gegend, in der man jetzt äh, wohnt, lebt, arbeitet, sich aufhält und ähm, so das, das naheste Umfeld da ja, Das kann ein Wohnblock sein, ein Straßenblock sein, das kann aber auch ein ganzes kleines Viertel sein in der Stadt. Und dort eben mit Digitalisierung umzusetzen, durch allein schon so etwas wie ein intelligenter Energiekonzept dass man äh, eine, eine Nahwärme, die irgendwo erzeugt wird, auch so allen Nachbarn weitergibt. Dass man die Photovoltaik von einem Dach eben auf alle weiteren noch äh, erweitert ähm, und sich so gegenseitig ein bisschen ausgleicht. Dass man eine Parkhundewirtschaft und hinbekommt, weil die Navigations-App einen zum garantiert leeren Parkplatz führt. Und wenn der Parkplatzsensor sagt, hey, hier ist gerade jemand draufgefahren, jemand anderes, dann werde ich automatisch zum nächsten wirklich freien Parkplatz geleitet dass man sowas diese Straßenbeleuchtung wirklich bedarfsorientiert umsetzt und dann runterdimmt, wenn eben die Nutzung sich verändert. Das genauso aber auch bei der Müllentsorgung läuft. Gerade bei öffentlichen Veranstaltungen, wo ein Mülleimer gerne mal überlastet ist, zu sagen, hey, ist ein Sensor, wenn der bei 70% steht. Dann gibt es einen kleinen Alarm bei der Entsorgung und dann wird da wirklich zielgerichtet äh, entsorgt, wenn der Bedarf da ist. Genauso gut kann man sich aber gut hin einsparen, weil hier vielleicht noch gar nicht voll ist. Ne? Das muss man dann eben mal schauen, was man eigentlich noch erreichen möchte. Es gibt ganz viel auch an Zustandsdaten. Ne? Das ist auch schon nicht nur die Füllmeldung für den Mülleimer, sondern auch die Füllmeldung zum Beispiel für einen Wasserschacht, dass man äh, Überflutungen, und überhaupt zum Beispiel auch Abwässerorganisationen einfach auf Grundlage von Sensordaten organisiert und weniger auf Grundlage von Erfahrung. Oder dass man eben auch sagt: Okay, hier gibt es in der Gasleitung irgendwo eine Schwachstelle, die ist noch nicht kaputt, aber wir merken von Sensordaten, da, da ist was schiefgegangen und es wird bald kaputt gehen. Und man kann vorher ja. bereits in die Wartung gehen, bevor es kaputt ist. Das sind so Sachen, die man unter Predictive Maintenance ja auch zusammenfasst. Das läuft auch ganz normal weiter in das Leben der normalen Leute im digitalen Bürgerservice. Wenn ich mir einen neuen Personalausweis aufstellen lassen will oder meinen Bewohnerparkausweis, dann muss sowas einfach gehen mit, ähm, mit, mit einem sehr einfachen Online-Prozess zum Beispiel oder eben auch mit einem sehr einfachen Vorort-Prozess für die Leute, die nicht online sind. Ähm, es darf aber eben nicht mehr eine, eine Formularfletterei sein, die wochenlang dauert. Das sind hier so Sachen, die sich verändern das Ganze kann optimalerweise durch eine Plattform stattfinden. Und eine Plattform, Smart City, würde bedeuten, zum Beispiel das Stadtwerk betreibt erstmal eine IT-Plattform, auf die es verschiedene Daten kommt, von den Sensoren, aber auch von den Kunden, von den Anwendern, von den Bürgern. Und daraus entstehen jetzt verschiedene Anwendungszwecke. Im Bereich zum Beispiel von City-Management, zum Beispiel, hey, es geht uns um dieses smarte Parken, um diese Mobilität, oder um die gemeinsame App, oder eben um smarte Energie dass sie eben in der Stadt viel besser organisieren kann. Es geht genauso gut aber auch um Predictive Maintenance, wo so um Infrastruktur eben gehen würde. Und genauso gut entwickelt sich das Ganze auch noch weiter hin zu weiteren Analysen, Echtzeitdaten, allein im Infopau. Ähm, dem mit Einbringen von, von Drittdienstleistern, was ich vorhin mal meinte mit, hey, die ESA-Bäcker hat ein bestimmtes Angebot oder hier ist eine Technologie von einem bestimmten Anbieter äh, in deiner App, die du jetzt eben angeboten bekommst, weil du unsere Plattform nutzt. Und darüber kann dann auch die Refinanzierung unserer Plattformkosten für die Stadt ja auch kommen, weil man entweder ja Gebühren von den Nutzern haben möchte oder die Gebühren von den Dienstleistern haben möchte, die hier praktisch ihre Angebote mit kann. Schlussendlich geht es aber auch ganz dringend um Partizipation, also um Teilhabe von allen, die hier in irgendeiner Form ein Interesse daran haben können. Und das heißt nicht nur, dass ich zum Beispiel eine Überblicksplattform habe mit allen Informationen, die ich brauche, sondern eben, dass ich dort auch mitmachen kann und dass ich ernsthafte Mehrwert für mein Leben dort herausnehmen kann. Und ähm, dieser Nutzen, der dann, dann schlussendlich rauskommen soll, der ergibt sich eben tatsächlich dadurch, dass man hier eine konkrete Umsetzung von Plattform und Dienstleistungen organisiert, dass man einen Service hat und vor allem, dass dieser auch wirklich genutzt wird. Eine Smart City ist nicht nur dieses tolle digitale Projekt, wo man sagen kann, hey, das ist ein Vorzeigeprojekt für unsere Stadt und toll, jetzt machen wir mal Fotos mit dem Bürgermeister, sondern dass dort auch wirklich eine Umsetzung für die Menschen passiert, dass genau diese Umsetzung eben auch wahrgenommen wird und genutzt wird. Und dass wir dort eine ernsthafte Verbesserung des Lebens von Leuten haben. Dass diese Daseinsversorgung wirklich ins nächste Jahrhundert katapultiert wird. Und was man da vor gründlich erstmal machen könnte, ist so ein zentrales Dashboard für alle Einwohner. Das ist so das klassische Beispiel, damit man sich das regelt. Das ist gerade Hersfeld. Weil man hat schon vor einer ganzen Weile von dem Urban Institute sich ein Cockpit bauen lassen, wo eben verschiedenste interessante Informationen gesammelt werden. Allein zum Beispiel verschiedene Sensordaten im Bereich der Ernährungslösung: an welcher Stelle ist es gerade sehr laut? Oder Umweltdaten wie Temperaturen aus verschiedenen Bereichen, auch innerhalb der Stadt verteilt, Luftfeuchtigkeit und so weiter, worauf man verschiedene Sachen für sich schon mal ziehen könnte. Es geht aber genauso weiter. Wie zum Beispiel die, die Sensordaten aus den Parkhäusern, wie viele Parkplätze sind jetzt gerade wirklich live frei. Ähm, Welche städtischen Müllalten sind wie sehr befüllt? Das kann man alles nämlich auch den Bürgern zur Verfügung stellen, um Transparenz und Greifbarkeit herbeizuführen. Nämlich ganz entscheidend, dass diese Sachen nicht nur gemacht werden und irgendwie toll sind, sondern dass daraus auch wirklich eine Anwendung entsteht. Und neben diesem Beispiel aus Backersfeld. Es gibt auch wirklich noch verschiedenste andere tolle Beispiele. Das ist ja zum Beispiel EuTeam, wo es eine Software von Fireware, soweit ich weiß, genutzt wird, was eben auch auf das gleiche hinausläuft. Wir haben feinstaub wir haben Temperaturdaten, wir haben Live-Webcam, wir haben einen Lärmpegel, wir haben verschiedene Wetterdaten, Parkplatzinformationen, die Service-Forzzeuge, die jetzt gerade zum Beispiel die Entsorgung machen. Ladesäulen, äh, Zustand und so weiter. Also das sind Sachen, die ja ernsthaft einen Mehrwert bedeuten können, wenn man das richtig anwendet. Und darauf kommt es uns eigentlich an, eine Gesamtstrategie also zu schaffen, mit der man diese Anwendung herbeiführt, indem man genau das jetzt ansetzt, was die Leute wirklich brauchen wollen und haben können, wenn es eben einfach nur mal Leute gibt, die sich drum kümmern. Wir müssen also die richtigen Stakeholder an den Tisch holen das ist ein schöne Geschichte von Frau Hofer aus den letzten Jahren, wo eben die Bürger, die Unternehmen, die Verwaltung, die Vereine, alle, die irgendwas machen in der Stadt, an einen Tisch geholt werden und gemeinsam Dienste schaffen, Services schaffen auf einer gemeinsamen Plattform, wo auch die gesamte Infrastruktur der Stadt mit eingeholt ist, um daraus eben wirklich schöne, smarte, intelligente Angebote zu schaffen, die hier irgendwie sinnvoll umgesetzt werden können, in ein paar Testprojekten, die nennt man ganz auf Reallabor, die dann aber eben auch in konkrete Geschäftsmodelle umgesetzt werden können, sei es für Bürger, Unternehmer oder die Stadt selbst und schlussendlich auch für Dienstleister, die sich dort mit platzieren können und damit setzt man das Projekt der Smart City in Bewegung und damit passiert das fast schon von alleine, dass man eben genau in genau Richtung geht, eine Smart City greifbar zu machen und umzusetzen.